Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge eures allseits beliebten Formates und äh, Let's Play Gothic 2. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? What ich, the fuck? Kaum man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder kann mir auf der Nase rumtanzen. Scheiße. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig, der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank! Und du? Was hast du gemacht? Äh, gearbeitet. gearbeitet. Wahrscheinlich am meisten von allen. Oh, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Jo. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Äh, was brauchst du denn? Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen, die Ein faule Sau, schicke ich Sauber. zum Brettersegen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Canyon? Also wenn du den Canyon in der Wüste meinst, den habe ich schon komplett gesäubert. Außer vielleicht die Orks. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Tja... Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? LOL. Piratenrüstung erhalten. Was geht hier ab? Wieso ist Greg hier? <lacht> Wo ist die Banditenrüstung? Die hat er wahrscheinlich irgendwo. Äh, Fängt schon wieder direkt super geil an hier. Ich bin komplett überfordert. Ich bin müde und überfordert. Piratenrüstung. Schutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen, 55 jeweils. Eigentlich ein bisschen besser als meine Magierrobe. Aber nur ein bisschen. Dafür hat die Magierrobe halt für magisch, vor magischen Dingen mehr Schutz. Deshalb ziehe ich doch lieber, glaube ich, äh, die Magierrobe an. Außerdem sie sieht die cool aus. So Greg. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, aber was ist damit? Ich war fleißig. Welche Viecher soll ich töten? Eigentlich. Du sollst die Razer beseitigen. Das andere Viehzeug ist harmlos. Hey, Wie? Ja, das hab ich doch aber schon mit? gemacht. Das habe ich doch schon gemacht eigentlich. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Töte erstmal alle Razer im Canyon. Ich könnte schwören, ich habe das schon gemacht. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? No. Nur. damit wir das Eigentlich mal klarstellen. Nicht. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Ja. Das ist eine adäquate Erklärung. Ich frage mich weiter nach. Sag ja, mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. So. Äh okay, interessant. Das ist auf jeden Fall eine interessante Wendung und ähm du, ich frage mich echt, besser? wieso zur Hölle leben da noch einige Razer, weil ich meine, ich habe eigentlich alle gekillt. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Der oh. Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Nein. Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Hä? Wer denn? Ich weiß von gar nichts. Was für ein Entertrupp? Ich brauche keinen Scheiß Entertrupp, ich mach das alleine. Also, äh, so weit soll es noch kommen, ey, dass ich jetzt noch Hilfe brauche. Ich habe meinen eigenen Enter-Trupp, der besteht aus fünf Goblins. In der Regel. Na gut, vier bis sieben. Ein enter trupp ey. Ich glaub es sagt! Ich brauche deine Waschlappen nicht. So, ich denke mal, dass das extra Questmobs sind, die jetzt gespawnt sind. Weil ich ja eigentlich den Canyon hier schon befreit habe. Eigentlich. Na, da, da ist schon wieder ein neuer Razer. Äh, warte mal, wie war das? Ich bin jetzt gerade wieder so voll im Elex-Modus. Ich bin ja momentan übelst am Elex-Suchten beim Stream, deshalb muss ich mich erstmal wieder hier an die Steuerung von Gothic gewöhnen. So. Zweimal äh. Witzkugel war es, ne? Sollte eigentlich gereicht haben für die Viecher. Ach scheiße, genau. Da wollte ich ja warten, bis das Ding genau vor mir ist, damit ich es treffe. Tearraiser noch übrig. Ah, da ist nichts zu. Machen. Alles klar. Okay, das sind dann extra Questviecher. Und ich habe mich schon gewundert. Da unten ist noch eins. Und da oben nicht, oder was? Okay, wahrscheinlich nicht. Schiak-Kazin! What? Was? Habt ihr das gesehen? Dieser scheiß Razer hat den, den Hit einfach so getankt. Einfach so, ohne jeglichen Schaden. Das ist Betrug! Der cheatet. Oder hat gecheatet. So. Dry, dry Razor noch übrig. Hm, skandalös. So. Und wieder tankt ihn jetzt auch noch locker weg. So! so Geben wir auf jeden Fall so. ganz gute Erfahrungen. Razor auch mit meinem Gesang vertreiben. Oh cool. Ein Altrank. Äh, ein -Trank. Kann man immer gebrauchen nicht? Vor allem als Magier. Wer ist so? The Razor. Un, deux, trois. The Razor. Nani deska. Nani deska. Wo ist der Razor? Hm? Da müssen die letzten beiden dort im Tal der Bluthunde sein. Dort rechts. Weil bei den Orcs können sie ja ganz schlecht sein. Na, ah, ich sollte mal vielleicht ein bisschen Abstand nehmen. Ich meine, ich habe da was gesehen. Ne, das war nur eine Vater Morgana oder so. Ne, das ist ein Beißer. Das sind Beiser, die machen nichts. Da ist ein Razor, der kommt an und äh, fick dich, Razor. Lass ah. mal die dumme Kios. Oh, fuck, das Ding kann klettern? Was? Wie kannst es das ohne Arme? Und Schnell, spring, spring hoch. Oh. Wenn ich das springt hier. Alter, das springt hier hoch. Fuck, Alter! Was zur Hölle? Seit wann kann fucking Razer ohne Arme klettern? Das Ding springt einfach, aber trotzdem sah das ziemlich äh, sinnbefreit aus, wie es da hochgekommen ist. <lacht> Obgleich seiner Sprungkraft, die einer Gazelle gleicht. holen. Hm. Ey, habe ich jetzt die da oben schon gekillt? mein schon ja ich sehe es denn ja wenn ich ähm, am Ende des Tals bin oder noch einen übrig habe dann wird es wahrscheinlich die da oben sein so ich sehe dich Du dreckiger Vieh. Ich muss noch hier erstmal hoch. Kletter hoch, so. Nein! Oh, Mann, kletter jetzt da hoch. Nein, das ist hochklettern. Kletter hoch, Mensch. Kletter diese einen Meter hohe Kante bitte hoch. Danke. So, dann geht doch. Nimm das... Reason noch übrig. Okay. Dann wird der zweite wahrscheinlich und der letzte er äh, der zweite. Der letzte wird aber wahrscheinlich dann da hinten im Tarn noch sein. Razer, where are you Razer? The reason with the razor sharp teeth. Hm? Das ist hier gar nicht. Hä? Wo soll das wieder denn sein? In der Mine oder was? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann auch niemals in der Mine sein. Nee, das war nicht in der Mine. Huch, habe ich jetzt noch nicht gegraben? Doch, habe ich. Das ist ja ein Ding. Wo ist denn das Razor-Vieh? Okay, da muss das noch im Tal sein, dort im, im Canyon halt. Muss ich da irgendwo verstecken in so einer Ritze? Kurz trinken. Ach ja, es geht doch nicht über einen Kaffee, wenn man total übermüdet ist. Ach. Ist also halt am Morgen. Wo ist denn der Razor hin? Ist is the Razor? The Razor. Ah, vielleicht da oben? Das könnte vielleicht sein. Vielleicht versteckst du dich ja da oben. nicht so aus. Jetzt komme ich ja wieder in die Höhle der äh, Minecrawler. Da will ich ja nicht hin. Da wird auch wahrscheinlich nicht der Razor sein. Er hat ja gesagt im Tal. Hey, das ist ja ein Ding. Wo, sind das? Wo ist denn der fucking Razor hin? Wo zur Hölle ist der Razor hin? Die Sonne, Alter. Die verschafft es immer wieder, mich aufs Neue zu irritieren. Wenn sie gerade mal spontan ihre Position ändert. Die Sonne hatte definitiv einen Kaffee zu viel. Alter, wo ist denn hier der Razor? Er leckt mich doch. Schlechte Termine? Was ich allerdings bezweifle. Aber man soll ja an den Orten nachgucken, wo man sie am wenigsten vermutet. Die Razer. Das ist ein Spruch, der gilt nur äh, spezifisch auf die Razer bezogen. Nee, hier komme ich schon wieder in diese komische große Minecrawler-Höhle. Glaube ich. Nee, das kann es auch nicht sein. Das kann doch nicht der Razer sein hier. Nee, das ist gar nicht die Minecrawler-Hülle. Hä? Wo ist denn der Razor? Der letzte? Oder habe ich schon alle getötet? Nee, habe ich gar nicht. Kann, kann gar nicht sein. Nee. Das ist ja ein Ding. Wo ist denn der letzte verschissene Razor? Ich wette, der befindet sich wirklich irgendwo in so einer Kackspalte zwischen den Felsen und macht sich da ein schönes Leben und schaukelt Eier. Während ich ihn hier verzweifelt suche. Razor where are you Was ist denn der zweibeinige hohen Kobalt? Vielleicht ist er ein bisschen abseits des äh, der Oase. Quasi so ein Außenseiter von seiner Klasse verstoßen. Das ist wahrscheinlich der Nerd unter den, äh, den Kobolden, möchte ich schon sagen. Unter den Razern. Das kann nicht sein! Wo ist denn der scheiß Razer hin? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich wacke mal die Gator Jack, vielleicht weiß er das. Was? Kennst du August und sein so Angus? Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. Aha. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Gut. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Komm mit mir. Wo ist dieser Penner-Razor? Mann, ey, das ist immer so nervig, wenn man wirklich eine Quest hat, wo man so eine bestimmte Anzahl an Monstern töten muss und dann das letzte Monster einfach auf Biegen und Brechen nicht findet. So so ein richtiger Trollmoment. moment Wahrscheinlich ist er hier irgendwo direkt vor meiner Nase und ich sehe den einfach nicht. Das wäre mal wieder so typisch. Ey, Spiel, bitte mach mal hier ein bisschen halblang. Ich bin übermüdet. Meine Augen sind am austrocknen. Bitte zieh jetzt nicht so einen Dickmove ab. Kommst du noch mit? Ja. Das wäre es jetzt, wenn der Razor im Lager der Orks drin wäre. Das wäre ja mal die Höhe, ey. Ist er hier? Nein. Hä? Wo ist der Razor? Alter, ich gehe gleich wirklich zu den Orks. Alligator Jack regelt. Und wenn nicht, dann stirbt er halt. Mir doch egal. Dann kann ich ihn wenigstens looten. dieser verkackte Razer denn hin? What the fuck? Alles klar. Ähm, der Razer ist nicht hier. Der ist irgendwo auf Mallorca. Äh, die Folge ist an dieser Stelle vorbei. In der nächsten Folge gehe ich zusammen mit Alligator Jack mal die Orks besuchen und hau den mal so richtig auf die Fresse. Einfach nur, weil ich an irgend irgend irgend irgendwem äh, meine Wut auslassen möchte. Äh, und wenn wir Glück haben, treffen wir dabei sogar den, ähm, den Razor, den fehlenden. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.